Also ich bin Rodi, ich betreibe den Laden hier am Meringdam. Und manchmal kommt vor wie den, also Meringdam wegen so Autobahn. Und ich wünsche mir, dass, dass die Straße ein bisschen ruhiger wird. Papi, kann ich Ja, kannst du raus, aber bitte aufpassen. Ich unterstütze erscheint Fahrrad, weil wir mehr Platz brauchen, ohne Angst zu haben, dass man von den Autos über, überfährt. Überfährt, sagt man? multim笨